Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ihr habt jetzt im August fantastische Reisesterne und Schütze-Singles können der Liebe im Urlaub begegnen. Auch Party und Vergnügen stehen hoch im Kurs. Selbst wenn sich Pläne ändern oder Leute absagen, ergeben sich dadurch tolle neue Gelegenheiten, mit denen ihr gar nicht gerechnet hättet.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 Und weil das halbe Jahr jetzt rum ist, könnt ihr das Jahrbuch jetzt mit 50% Rabatt erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den August schauen. Die Schütze-Sonne bekommt von den ganzen Spannungsaspekten nicht so viel mit. Und viele Planeten stehen zu euch in günstigen Aspekten. Wenn nicht gerade andere Faktoren in eurem Horoskop die kosmischen Spannungen empfangen, sollte es für euch ein ganz vergnüglicher Monat werden, mit vielen Partys und schönen Urlaubszeiten. Und wenn ihr in einem Heilberuf oder als Evolutionsagenten unterwegs seid, werden die Konstellationen euch stark inspirieren. Wir starten mit der Sonne, dem Mondknoten und dem Merkur im Löwen, wobei der Merkur noch rückläufig ist. Und gegenüber steht der Mars, der ebenfalls noch rückläufig ist, im Wassermann. Bei euren Plänen, vor allem wenn es um Reisen oder Fortbildung geht, kann es also zu Änderungen kommen. Leute sagen ab oder das Gepäck kommt nicht an oder ihr vergesst etwas oder es ergeben sich heiße Diskussionen um ein Missverständnis. Regt euch nicht auf, denn dadurch können sich neue spannende Begegnungen mit interessanten Menschen ergeben, die sich als ganz wunderbar herausstellen. Es wird nicht alles so laufen, wie ihr es euch vorgestellt hattet, aber ihr seid ja flexibel und nehmt es mit Humor. Und deswegen kommt zwar am Ende etwas anderes dabei heraus, aber das wird euch wahrscheinlich auch gefallen. Bestimmt bekommt ihr viele Einladungen eurer Freunde zu Partys und gemeinsamen Unternehmungen. Die Venus in der Jungfrau zeigt günstige Tendenzen für euer berufliches Fortkommen, falls ihr keinen Urlaub habt. Nur eure Finanzen stehen etwas unter Druck. Es kann zum Beispiel Auseinandersetzungen um das Urlaubsbudget geben. Und beruflich solltet ihr finanzielle Verhandlungen, wenn möglich, auf den September verschieben. Am 6. August geht die Lilith ins Zeichen Wassermann. Sie geht dann für die kommenden neun Monate in einen freundschaftlichen und lehrreichen Aspekt zu eurer Sonne und wird euch sehr inspirieren. Alles über den Transit, wann die Lilith durch welche Dekade geht und wie sich das für euer Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in meinem neuen Special Kreativ, wild und frei Lilith im Wassermann. Am 7. August wechselt die Venus ins Zeichen Waage und geht dann durch euer Haus der Freundschaft. Ein weiterer Hinweis darauf, dass ihr bestimmt viele Einladungen bekommt. Sie bildet dann allerdings ein paar schwieriges, äh, schwierige Aspekte. Als erstes, hier zu Saturn und zu Chiron, als erstes vom 7. bis 11. August. Da kann es in einer Freundschaft einen Konflikt ums Geld geben, vielleicht wegen einer alten Schuld. Jedenfalls würde ich euch in diesen Tagen davon abraten, euch Geld bei euren Freunden zu leihen. Der 6. und 7. August sind aber Top-Tage für Flirts und Begegnungen. Und am 8. und 9. haben liierte Schützen besonders schöne Sterne für kuschelige Zeiten mit dem festen Partner. Am 11. August ist der Neumond im Zeichen Löwe. Das ist dann auch nochmal eine partielle Sonnenfinsternis. Und diese Konstellation steht günstig zu eurem Zeichen im Haus der Pläne und der Lebensphilosophie. Ihr könnt die Neumondmeditation nutzen, um Pläne zu machen für die nächsten vier Wochen oder auch für die kommenden zwölf Monate. Vor allem für eure nächsten Reisen und Fortbildungen. Wenn ihr Selbstkurse Kurse gebt, habt ihr wahrscheinlich sehr gute neue Ideen. Weil der Merkur noch rückläufig ist, lasst eure Ideen erstmal sacken, bevor ihr darüber sprecht. Spätestens zu Vollmond wird sich zeigen, was sich davon umsetzen und realisieren lässt. Nach diesem 11. August werdet ihr merken, dass bei vielen Menschen die Anspannung nachlässt und das werdet ihr auch als sehr angenehm empfinden, vor allem wenn euer Partner Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann ist. Am 13. August geht der rückläufige Mars zurück ins Zeichen Steinbock und steht dann mit Pluto und Saturn in eurem Geldhaus. Das ist leider nicht so günstig für finanzielle Entscheidungen. Euer Verhandlungsrahmen ist eng. Verschiebt solche Angelegenheiten, wenn möglich, auf den September. Am 19. wird der Merkur wieder direktläufig und dann zeigt sich, welche Pläne für euch Hand und Fuß haben. Und am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Wenn ihr dann aus dem Urlaub zurückkehrt, könnt ihr mit frischen Ideen durchstarten. Vor allem die erste Dekade der Schützen wird bis zum Monatsende stark angeregt, sich um das berufliche Fortkommen zu kümmern, auch wenn es zulasten der Freizeit geht. Und das würde ich dann auch machen, denn die Sterne stehen sehr günstig und produktiv. Da könnt ihr richtig was reißen. Zu Vollmond am 26. August kann sich schon zeigen, welche Projekte und Pläne sich für euch beruflich gut umsetzen lassen. An dem Sonntag selbst möchte allerdings eure Familie auch was von euch haben. Vom 23. bis 28. August gibt es nochmal eine schwierige Gel äh Geldkonstellation und zwar mit Venus und Pluto hier in euer Geldhaus und aus dem Haus der Freundschaften heraus. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel ein Businesspartner euch vielleicht sitzen lässt oder dass sich eine frühere Fehlentscheidung finanziell für euch unangenehm auswirkt. Deswegen der Tipp, finanziell nicht im großen Rahmen zu jonglieren, denn ihr habt die Sache nicht unbedingt unter Kontrolle. Versucht nicht, eine Lösung zu erzwingen, die kommt wahrscheinlich von ganz alleine.